Das Wetter ist scheußlich. Ich bin gerade raus hier. Wollte heute mal rüber mähen. Die Spitzen ein bisschen abmähen. Meine Blattfleckenkrankheit, die ärgert mich auch. Hat nämlich ein Kollege, ein YouTuber, hat erzählt, dass es Blattfleckenkrankheit oh, das ist. echt. Es regnet. Warum regnet das? Es ist windig. Mensch, Februar war toll, März ist furchtbar. Kommen wir nicht voran. Kommen wir nicht voran. Ich habe aber meinen Dünger am Start. Perlhumus am Start. Und das soll alles dieses Wochenende drauf. Dazu wollte ich aber noch mal mähen. Aber wenn das jetzt hier regnet, kann ich nicht mähen. Das soll jetzt wieder durchregnen. Bei Regenmähen ist auch Mist. Ja, was habe ich für einen Dünger gekauft? Bleibt dran! Es regnet immer noch, Freaks. Aber wir ziehen es jetzt durch. Der Rasen muss gemäht werden. Egal. Und meine Frau hat wieder die super Idee gehabt. John Deere Regencappy. Yes. Die, Ultimati die ultimative John Deere Regenkappi. Damit kann man auch bei Regen mähen. Kennt ihr eigentlich in Australien? Welcome to another loan tip. loan <lacht> tips. Uh Oh-oh, alles gut. Das ist wohl ein bisschen kurz hier. Weil ja doch nass. Ja die Arme hoch. Arm hoch machen. Krasses Pferd hier. Von den Temperaturen her ist es ja Eher Winter, obwohl nächste Woche Frühlingsanfang ist. Das fällt aber so richtig Gras, es nicht einfach ab zu mähen. Ich will euch mal was zeigen. Wollte ich eigentlich nicht zeigen. Ei, ei, ei. Ah. Das ist ein Mist, der hier aufgenommen wird. ob ihr, wie ihr seht, Hier kann man nicht sehen. Ich habe hier vorne so eine Drahtbürste dran. Und, und diese Drahtzinken habe ich jetzt so tief gestellt, dass sie so ein bisschen in den Rasen rein fräsen. Die Unebenheit ein bisschen ausgleichen und die Wurmhaufen platt machen. Ist natürlich jetzt gut, als es nass ist, ist, der Wurmhaufen auch schön weich und dann wird der Rasen wieder ein bisschen glatter. Ja, Freaks, es ist endlich mal trocken. So, ich werde jetzt sofort düngen. Na, oh, das, das kann sich nur noch um eine Stunde handeln, dann fängt er schon an zu regnen. Also jetzt Gas geben. Was düngt der Rasenfreak? Fertiles Speed. 18, 5, 10 und 2,5. Ganz fein granuliert, 18% Stickstoff, 5% Phosphor, 10% Kalium, 2,5% Magnesium, 12% Schwefel, bisschen Eisen, bisschen Bohr, bisschen Zink, ein echter Greens Golfplatzdünger, der sehr schnell auch sich auflöst und das Zeug hauen wir jetzt drauf, yes, das wird jetzt endlich abgehen, endlich ist es soweit. Er hat ja noch so, so Mikroorganismen, so Bakterien, um die Wurzeln zu stärken. Also ist relativ günstig das Zeug, ich kann mal gucken. Das heißt relativ günstig. 25 Kilo. So ein Sack kostet immer um die 50, 60 Euro. Ein Dreck! wirklich ganz ganz fein granulierter Dünger. Durch dieses feine Granulat fliegt der Dünger relativ weit auseinander. Es ist ein bisschen windig, aber es muss gehen jetzt. Oh, ich bin nur gerannt. Also, ich habe es so gerade geschafft vom Regen. Ich bin nur gerannt. Völlig aus Atem. Aber also, wir gehen jetzt all in. Wir machen jetzt noch Perlhumus. Wir hauen jetzt alles drauf, was geht. Es kommt noch Perlhumus drauf. Heute ist ein günstiger Tag. Es ist Mitte März. All in. hier ah. Ah, Perlhumus. Wenn ihr wissen wollt, was Perlhumus ist, ich habe da mal ein Video gemacht, könnt ihr noch mal anschauen. Als ich das neu gekauft habe, das Zeug, ich habe fünf Packungen gekauft. Ich will die vier Packungen dieses Jahr auf meinen Rasen raufhauen. Das ist Huminsäure. Das ist granulierte Huminsäure. Das ist die Weichkohle der Braunkohletagebaustätten. Leonid heißt das Zeug auch und das ist ein Bodenverbesserer, der äh, ja, ganz viele wundersame <lacht> Eigenschaften hat. Schaut euch mal an, Humin Tech GmbH und das haue ich jetzt auch noch drauf, yes! Ah, das man nicht, ja. ah. Ein bisschen grobperliger. Ah! Ja, ich hoffe, ihr seid alle am Start jetzt mit Dünger und sonstigen Wundermitteln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich wieder gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss.